Ja, hier freue ich mich besonders, dass wir da auch in der Region mal bleiben und beglückwünsche die Spaderbank Berlin. Ich erzähle gleich mal ein bisschen noch was ja. dazu. Also hier wurde das Kriterium Service Beratung und Support mit einer sehr hohen 5,7 von 6,0 Euros besonders gut von Ihren Kunden bewertet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen auch hier nochmal ein Zitat bringen. Ne? Ja. Da sind so tolle Zitate gekommen, ähm, da sollten wir wenigstens eins uns nochmal aussuchen. Ähm, ein Kunde sagt, tolle Bank, gebührenfreies Girokonto, ich kann jederzeit und überall auf mein Konto zugreifen. Super App für das iPhone, gute Beratung vor Ort in den Filialen. Das ist doch ein guter Alles Kommentar. Richtig. Alles richtig <lacht> gemacht. Super, <lacht> herzlichen Glückwunsch.